Hallo, heute geht es um das Thema Verschlüsselung. Ich habe von einem Kumpel die Frage bekommen, wie ich einen Ordner mit einem Passwort versehen kann. Da muss ich leider sagen, so geht das nicht, aber man kann ähm, ein Volumen verschlüsseln, beziehungsweise so ein virtuelles, wie es bei TrueCrypt ist. Und ja, also TrueCrypt ist die Software, die ich heute benutze. Bekommt ihr von der entsprechenden Seite und ich werde jetzt auch hier nicht in die Thematik reingehen, sondern lediglich zeigen, wie das Ganze funktioniert. So, ich habe das Ganze jetzt aufgerufen und muss jetzt zuerst ein neues Volumen erstellen. Dafür klicke ich jetzt hier. Und da könnt ihr die Einstellung belassen, weil dies sind äh, besondere Volumenaufwerke. Ähm ja, aber das könnt ihr so lassen. So, jetzt fällt er aus, eine Datei, wo das reingespeichert werden soll. Ich nenne das Ganze jetzt mal Test. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Ganze mit .tc enden. Dann wird die Datei automatisch von Toolcrypt geöffnet, wenn ihr doppelklickt. Was ich in diesem Fall äh, machen werde. So. Äh, mit dieser Checkbox, wenn ihr die gecheckt habt, wird... <kühm> Entschuldigung. Hier in dieser Liste niemals die Datei aufgelistet, wenn ihr es rausmacht. Und ihr hier so ganz schnell die Datei auswählen. So, hier könnt ihr jetzt den Algorithmus ändern. Ähm, ihr seht hier drei Stück. Die kann man auch sogenannt kaskadieren, also mehrere benutzen. Zum Beispiel zuerst AES und dann TwoFish. Und ja, theoretisch gesehen könnte es sein, dass eine Verschlüsselung die andere aufhebt teilweise. Ähm, also, es muss nicht hundertprozentig sicherer sein, mehrere Verschlüsselungsalgorithmen zu verwenden, hintereinander, aber ähm, ihr könnt das ruhig verwenden. So, das war jetzt der Hashwert. Da nehme ich normalerweise immer den SHA äh, 512 SAA. Ja, der ist eigentlich schon sehr sicher. So, hier gibt ihr nun äh, die Größe an von dem Volumen. In meinem Fall mal 50. MB, klicke ich auf Next. So, hier muss ich das Passwort eingeben. Ja, Einfach irgendwas eingeben, was ihr euch behält und äh, sollte möglichst sicher sein. Ja, okay. So, ihr könnt auch Keyfiles benutzen. So, ein Keyfile könnt ihr entweder anlegen oder eine bestehende Datei benutzen. Das sieht so aus. Zum Beispiel, ihr wollt dieses Bild nehmen, wählen wir es aus, so, dann werden hier, wie ihr seht, das erste MB darf nicht geändert werden an dieser Datei, weil dies gehört zum Passwort dazu. Das wird, wenn das Ganze nachher verschlüsselt und entschlüsselt wird, an das Passwort dran geh äh, gehängt und ihr könnt hier beliebig viele Dateien hinzufügen und diese Datei dürft ihr dann halt nicht verändern, das ist aber in diesem Fall unnötig, weswegen ich das Ganze hier nicht verwende. So. Jetzt bekommen wir hier eine Warnung, dass wir Passwörter mit mindestens 20 Zeichen erstellen sollten. Ähm, denkt dran, dass er das macht. In diesem Testfall brauche ich das nicht. So. Bin ich sicher. Okay. Diese Einstellung könnt ihr belassen hier mit FAT. Und hier ist es ganz wichtig. Hier wird ein, äh, eine zufällige Zeichenfolge bestimmt. Ähm, wenn wir die Maus bewegen hier in diesem Fenster, sehen wir, dass diese Stelle ändern, ansonsten so jede, Sek äh, jede Sekunde circa einmal und desto länger ihr das Fenster auflässt bzw. hier mit der Maus rumfährt, desto zufälliger sind die Daten und ihr solltet hier auch nicht irgendwelche Muster mit der Maus bewegen, sondern einfach wahllos. Das, ähm, das macht das Ganze um einiges sicherer. Ähm, ist allerdings auch so schon relativ sicher. So. Jetzt können wir hier auf Formatieren klicken. Dauert kurz. Und die Datei ist fertig. So, hier liegt die Datei. Ich gehe mal in die Einstellungen. Eigenschaften hat eine Größe von 50 MB. Will ich jetzt da etwas rein ähm, machen an Dateien, kann ich diese mit Select File ähm, öffnen bzw. Doppelklick. So, Mount, also Entschuldigung, also hier seht ihr noch die freien Laufwerksbuchstaben, die keine Festplatte oder Partition ähm, hinzugehört. Äh, jetzt wählt ihr hier einen freien aus, in diesem Fall wähle ich jetzt hier mal O aus. Jetzt könnt ihr unten auf Mount, also einbinden, klicken und das Passwort eingeben. Unter Optionen können ja noch festlegen, zum Beispiel, dass es als ähm, USB-Stick nachher angezeigt werden soll oder als schreibgeschützt, also ausschließlich Lesungen äh, vorführen könnt, damit die Datei, äh, damit halt keine Datei verändert wird. Aber ich lasse das Ganze erstmal mal so. Klicke OK. Die Datei ist jetzt eingebunden. Und jetzt hier wird in der Laufwerksübersicht dieser lokale äh, lokaler Datenträger O angezeigt mit äh, 49,5 MB. Das liegt daran, dass äh, TrueCrypt auch nochmal ein bisschen ähm, davon, äh, von dem Speicherplatz braucht und somit äh, keine volle 50 MB anbieten kann. So, hier kann jetzt beliebig Dateien reinkopiert werden. Ich gehe mal jetzt hier die Beispielbilder, kopiere sie und klicke Dismount aushängen. Und jetzt war es das. Ähm, die Änderungen sind jetzt hier in dieser Datei vorgenommen und zwar verschlüsselt und ja, das war es eigentlich.